Unsere Garage hat drei Worte beschrieben: Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Profis. Das da macht besonders äh, aus, dass das Arbeitsklima ist sehr gut. Man lernt sehr viel dazu, weil die Mecher sind alle ein spezialisiert und wir haben damit dann mit denen alle eine Zusammenschaft. fährt man einfach sehr viel und lernt einfach vor allem sehr viel. Ich habe auch Grundausbildung als Automechaniker dazu gelernt und da habe mich dann weitergebildet. Und ich bin heute Geschäftsführer natürlich viel kaufmännisch. Aber es zeigt auch auf, wenn man Automechaniker oder Automobilmechatroniker lernt, dass man auch diesen sehr vielen Möglichkeiten hat, auch in andere Bereiche zu gehen, man als kaufmännisch oder eine Kombination Und das macht das Auto spannend. In fünf Jahren sehe ich mich weiterhin da, am liebsten meine Weiterbildung als Diagnostiker zu machen, damit ich dann in Zukunft meine eigene eigentlich klar könnte. Ich bin auf den Betrieb sehr stolz, vor allem auf unsere Mitarbeiter. Und ich glaube, das macht den Unterschied, die Mitarbeiter. Die Materialien, die wir haben, sind ja überall gleich, aber die Mitarbeiter die machen den Unterschied. Und da bin ich stolz. Und vor allem sind sehr langjährige Mitarbeiter und nur als Team funktioniert man. Und das, das macht mich extrem stolz.